Mein Name ist Chloe Baumgarten, ich bin seit Jahren spezialisiert auf Crowdfunding, habe schon über 400 Projekte beraten und einige Kampagnen selbst umgesetzt und ich liebe es, mein Wissen weiterzugeben in Workshops und Vorträgen und auch Lehrgängen, die sehr erfolgreich sind. Und wenn du jetzt deine Idee endlich einmal in den Markt bringen willst und die Finanzierung dafür selber auftreiben, dann bist du bei mir in der Crowdfunding-Werkstatt genau richtig.